So Leute, falls ihr euch auch schon die Frage gestellt habt, Xbox One oder PS4, ich habe hier mit meiner Freundin eine kleine Übersicht zusammengestellt, das ist sie nicht. <lacht> Auf jeden Fall, offiziell soll es die jeweilige Konsole zu verkaufen geben, Weihnachten 2013, also dieses Jahr sogar noch. Und wann genau, das haben sie nicht gesagt, nicht festgelegt, wie auch immer. Der Preis soll zwischen 500 und 600 Euro liegen. Was ja eigentlich schon normal ist. Ja, So, das mal zum Allgemeinen. Jetzt kommt man mal zu den Daten kommen. Beide haben einen AMD Prozessor verbaut, einen mit 8 Jaguar Kernen. Bei der PS4 die Taktung unbekannt, bei der Xbox One die Taktung 1,6 GHz. So soll es sein. Die PS4 soll sich im Grafikprozessor wesentlich von der Xbox One unterscheiden. Das heißt, sie soll eine wesentlich bessere Leistung haben von der Grafiker, die PS4 was mir eher zusagt. Dann Der Arbeitsspeicher ist es bei beiden 8 GB RAM Arbeitsspeicher ähm, bei der PS4 ist es ein DDR5 und bei der Xbox One ist es ein DDR3 dafür gibt es bei der Xbox One noch zusätzlich einen 32 MB ES-RAM Speicher was den Puffer verbessern soll und das Framing. Genau. Dann gibt es bei beiden natürlich die Standardkomponenten wie Blu-ray Player, Ethernet-Kabel, also Ethernet-Anschluss-Internet, HDMI-Anschluss natürlich, WLAN, Festplatte und natürlich den digitalen Audioausgang. Bei der PS4 sollen von der von den älteren Versionen von PS1 bis 3 die Spiele online verfügbar sein allerdings kostenpflichtig zum runterladen wie viel genau das kosten soll oder wie genau das sein wird weiß ich nicht genau der Controller sollte auch nicht mehr funktionieren von den älteren Playstation Versionen. Denn die PS4 hat nämlich ein neues Feature, einen Sensor im Controller, wo mit der eingebauten Kamera kommuniziert für eine bessere Be also für die Bewegungssteuerung. Ich hoffe, dass es gut funktioniert. Bei der Xbox ist Kinect dabei. Ja, Kinect, das heißt vier Mikros, zwei Kameras und ein Infrarotsensor. Fühlt man sich glatt ein bisschen beobachtet. Man soll sie sogar an den PC anstecken können, die Kinect-Kamera. Ja, sie soll. Die Besonderheiten haben, dass es deine Mimik erkennt, die Gestik erkennt. Also es erkennt, ob du traurig bist oder glücklich. Es erkennt, wie viele Leute im Raum sind. Und du kannst sogar mit ihr sprechen. Ein vollwertiges Entertainment-System, so stellt sich Xbox vor. Ja, Was ich auch noch gelesen habe dass es eventuell Probleme geben könnte mit, mit den Lizenzen. Mit den Lizenzen, das hast du gelesen, ne? Was war ähm, da? Ähm, weil du musst dir ja für deinen Microsoft Account, musst du dir ja eine Mitgliedschaft kaufen. Ja. Und wenn du da dann anscheinend nur eine Mitgliedschaft hast, ja. aber zufällig vor dem Fernseher sitzt, dann sieht es die Kinect? Und du musst vielleicht noch extra zahlen. Also du Kinect sieht, dass vier Leute im Raum sind. Und weiß, dass nur einer gezahlt hat. Und weiß, dass nur einer gezahlt hat. Ja, das kann lustig werden. Wenn das wirklich so wird, das kann lustig werden. Ja. Was haben wir noch so? Ja, das war es eigentlich schon ziemlich... Also im Großen und Ganzen unterscheiden sie sich beide nicht sehr in der Leistung. Allerdings die PS4 ein bisschen bessere Grafik und die Xbox hat dafür Kinect die bessere Steuerung und soll im Entertainment besser sein. Also ich persönlich werde mir die PS4 kaufen, weil ich bevorzuge die bessere Grafik, alles andere ist mir relativ egal ja aber im Endeffekt soll sich jeder selber sein Bild machen und sich selber entscheiden und selber entscheiden woran, worauf er Wert liegt was er nun braucht, braucht er jetzt Entertainment oder braucht er Grafik oder wie auch immer ich hoffe es hat euch gefallen und es hat euch geholfen und wünsche euch viel Spaß mit der neuen Konsole. Tschüss.